Es ist okay, so geistesgestört. Hallo und willkommen auf Pitforge Wir wollten jetzt mal mit... Hä? Was machst du denn hier? Hallo! Ja wir fangen zusammen auf Pitforge an Ein bisschen zu spielen also, der hier gehört zwar nicht zu uns, aber... <lacht> ja gut! Ähm... Hä, was wird denn das jetzt hier? Ja <lacht> okay, geil! Ja okay, kannst du mir ein bisschen was zeigen, Kuchen? Weil ich weiß nicht mehr, wie es hier alles so funktioniert, weißt? Ja natürlich! Sollen wir jetzt erstmal die Base erstellen? Ja, das sollten wir vielleicht... Achso, wir haben noch keinen Gild, oder? Aber ich muss erstmal leveln! Nee, das brauchst du nicht! Doch! Nein musst du nicht. Ich werde jetzt alle zerstören, schon. Ja, okay, wie... Achso, du kannst es machen, ne? Ich kann eine Effektentrale mit F-Create. Sag uns den Namen. Ja, wie sollen wir es nennen? Du weißt ganz genau, wie wir die nennen wollten, ne? Ach ja, genau. Okay, oh. Ja. Lädst du mich ein? F-Create. Nice! Ja! Yes. Hello! Ja geil, mach mal jetzt gleich home. Okay. Mach auch mal home. So. Oh, ich weiß noch, wie das früher war. Hier. Okay, warte Gibt's, mal. Sind hier Gibt's auch Kids? Es gibt auch Kids? Ja, mit gleich Kids. Kannst du Kids auswählen. Ich kann jetzt nur das, so äh, das Hobbit kit auswählen, weil ich ja den Oberbank habe. Du bist Und abgehoben. Kuchen habe ich dir schon mal gesagt, dass du abgehoben bist. Ja. Ja okay, dann ist ja gut. Ähm, hier, kann man, hier kann man auch zwei items in der Hand halten, ne? Nur so, ja, ich ja, mag. ja ich, ich mag die... Oh, ich hasse das, Mann. 1-10 und so. Ich weiß nicht. <lacht> warte, kannst du das platzieren? Nö. So nicht. Ähm... Also? Ich bin kein Member. Ja, wieso nicht? Bin nicht mal Member. Dem Clan, äh, warte mal. Clan... Oder ich was ist das? Rein. Gilde? Oder was ist das? Presence already in your faction. Achso, Faction, äh, Faction. Okay, Faction yep. Members. Ich bin eine Rekrute, Junge. Kann ich das ändern? Ja, du musst mich abranken. Süße, <lacht> <lacht> ich hätte es erstellen müssen. So okay, Level 8. <lacht> ja, aber ich hätte es schnell gemacht. Okay, wir brauchen erstmal eine Workbench, das ist immer der Anfang. Ja, mach mich jetzt mal höher. Ja, wie geht denn das? Sag mir okay. doch. Du musst Slash Faction machen. Ja. Dann gibst du ein. Oder nee, gehst auf Member. Ja. Slash F list. Nee, F einfach nur. Faction einfach eingeben. Slash F. Ja. Ja, und dann gehst du auf Faction Members und dann steht da mein Name und dann kannst du mich, glaube ich, abranken, oder? Nee. Wenn du auf mich klickst, ne? Nein, kann ich nicht. Ernst? Ja. Yeah. Promote. <lacht> ja gut. Ich würde sagen, das ist sehr gut jetzt. das machen wir jetzt einfach später, okay? Ja okay. Aber ich ja, will ja, das hinstellen. Was? Stell das mal hin. Ja okay. Hallo. Ja, ich nicht, ich kann nicht mal was kraft. Ja, wieso nicht? Weil du ich kein Memo bin! Ja, du bist ein Hemmer. Nein, jetzt mach mal eine Kiste, wir verstecken die Portion. Ja. Aber ich kann nicht mal abbauen, Mann. es regt mich auf, was machst du Kuchen? Ja, Das ist ja sehr geil. Aber <lacht> ich kann hier Sachen reinmachen. Ich, mein, ich, ich nehme ähm, nur ein Schwert mit. Ja. Okay, wollen wir los? Wir gehen so machen mal noch einen so. Block rüber. Erdblock hier hatte ja, ich habe auch noch ich habe auch noch was für dich ne okay. warte was? bleib mal hier ich komme sofort wieder teleportierst mich kurz nicht warum ja ich komme gleich wieder warum gehst du das siehst du gleich <lacht> bin ich falsch gelaufen warte Mann, oh Mann. mal schauen ob das echt stimmt dass dieser eine Typ das können wir ja mal erzählen ich hm. stand in der lobby und habe zum spaß geschrieben ähm wer kauft mir einen rang und einer meinte derzeit halt echt dass er jetzt mir einen rang gekauft hat aber mal schauen ob da auch einer ankommt <lacht> wäre natürlich echt ich lustig und natürlich auch sehr nett was das hier das hier und das was soll ich damit öffnen warum ich alles hast du auch was ja ja okay. du musst komm, dich komm, komm, müssen, ne bin zum Sparen. boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das so richtig geht. Okay, ähm, so. du löst einfach geradeaus und gehst zum Lava slime Ich hoffe, das ist hier geradeaus, ja. Ja, das ist. Ah, ich gut. seh dich. Hier kannst du jetzt einlösen. Hier einfach raufklicken. Einfach richtig drauf machen. Hm, dann wieder da ein random Item. -Grund. Ich nen Bogen. Hast du was gibt? Queen Greenbow, nee. Bekommen. Ich öffne erst die Common Oh, ich habe jetzt auch Common. Oh. So, so Lead Legends. -Sure War oder das Eisen nicht auch so, dass man die kombinieren kann, damit die Level abkommen und so? Ja. Okay, sehr gut. Ich habe ich. Ich habe hier Small Dagger. Okay. Ich habe einen Spawn Cow bekommen. Ja, <lacht> habe ich auch bekommen. Habe ich auch einmal. Ich hab einen Bow. Okay, ich hab ein verzaubertes Steinschwert bekommen Aber War genauso ich... gut wie diese redemption -Schwert. Super Okay Ich weiß noch, früher hatte ich glaube ich die Wein Leggings, also diese ganz schlechte glaube ich Hatte ich einfach auf Level 6 oder so Oder 5 War richtig gut Ja, ich hab ihn früher gar nicht gespielt Hä? Oh, ich bin fast für Iron Ja, aber Iron, Iron heißt nicht, dass es gut ist, glaube ich, oder? Also, ich kenne mich nicht Muss so gut nicht aus. Okay, also, ich wäre jetzt voll eifer So, jetzt öffne ich die Rare-Triplex. Ja, ich habe auch Rare gerade. Ich habe einen Helm bekommen. Also, ich habe auch noch einen äh, ah, Da gab es ja auch noch immer so eine extra Enchantment, so eine richtig geile. Ja. Okay. Mit, äh, Boah, da gab es so richtig geile, wo man so Absorption und so, ja, genau. Ja. Das ist ja richtig heftig gewesen. Oh, ich habe eine, ja, das war immer geil. Diese Was? Butchers Club, wo man mehr XP kriegt. Echt? Nein. Das ist geil. Das ist gut. Ich habe jetzt noch zwei Rare Crystals. Ja, ich habe einen noch. Skip. Kann man skippen? Ah, ja. Ignite so, okay. habe ich auf einer Hose. So, letzter Rare Crystal. Und nochmal Gojo. Jetzt habe ich noch einen Epic Crystal und einen. Das ist Legendary ein Witz, Crystal. ne? Lord Jonas ist hier. Wer ist das? Ist doch ein Witz. Doch ein Witz, oder? Ja. Und ich öffne Epic Crystal. Ist ein Witz, dass der hier spielt, Lord Jonas. Er hat einfach Ultra-Rang. Ultra-Rang Ultra ist doch sehr hoch, Dann oder? Äh, 1,5 TNT. Komm, jetzt Legendary Crystal. Irgendwas Geiles. Und? Warte. Painmail-Boots Mit Protection 1 und Slows 1, das ist ja richtig RIP Okay, das ist echt nicht so schön Aber... das wäre jetzt irgendwie nicht so geil Es wäre echt schön, wenn du... Was so, wir gehen jetzt einfach erstmal nochmal nach Hause, oder? Ja Weißt du, go wollte ich gerade eingeben, zu viel So... Aber ich würde echt gerne Member werden, weißt du? Ja, ich guck gleich mal, wie das geht Kann man 1-10 Kombo Combo geben? 1 10 ja kann sein <lacht> wie soll man Kombo den Combo geben der macht man so ne so Combo oh, jetzt noch ein. und noch einen ja. warte, soll ich mir Eisenrüstung anziehen Ach zu das Ding warte das sind die auch Eisenrüstung ja, nein du machst dir doch keine Eisenrüstung die werden direkt weggeschnetzelt mach mal ein bisschen Licht hier einfach hin so ja. Ja, lauf, renn ja. mal hier rüber einfach und mach so Licht wie er ja, da steht nichts gut Du bist ein Fackelläufer Ich bin geübter Olympiaden Fackelläufer <lacht> weißt du, ich bin immer der Typ der die Fackel dahin bringt Ich merk schon Das Feuer am anzündet. <lacht> weißt du, ich bin nicht nur der Weihnachtsmann äh, Ist dieser Rang eigentlich perma oder? Nicht. Ja der Rang, der Rang ist äh, permanent Für 15 Euro ja Ja <lacht> Wo gehen wir lang? Ey, Kuchen, ich weiß ich wo lang. Mitgenommen, Scheiß, Egal, Kuchen, komm. Hier rechts. Kuchen. Wo? wo? Ach so, ja. Wir laufen hier einfach so lang. Ja, das ist so lang. Tun. Ich glaube, man kommt hier doch auch raus. Das war früher so. Hier irgendwo konnte man auch raus. Man konnte nur da vorne raus. Hier, hier, hier. Ah, doch nicht. <lacht> Was machst du? Ich weiß es nicht. Hä, hey, das war doch so. Nein, du kannst nur da vorne raus. Egal, dann gehe ich hier vorne raus. Ja. Warum ist hier so ein fliegendes Monster? Das ist ein Pet. Ich war auch eins. Warte. Hast du genug Essen dabei? Ja, ich hab sieben. Komm. Ja, warte. Ren. Ja. Kuchen! Komme! wo bist du? Hier, äh, links. Hier, hier, hier. Wie viel Schaden macht man? Nein, ich mich nicht, bitte. Okay. Wo finden wir? müssen auf jeden Fall hochleveln, damit du genug Schaden machst. Ja, ne. Aber man muss ja leveln, ne? So, also so. Mhm. Dann kannst du. Man dann, kann äh, leben, so leben, leben, und so hochs gehen, oder? Ja. Und stimmt, äh, und so. Ja, wir halten uns einfach ein bisschen hier lang. Wir gehen einfach ganz nach hinten, wo die OP-Kisten sind. Da holen wir uns. die Ja, das Problem ist, wir sind schon weggeschmissen von irgendwie in der One Piece. Nein, wir niemals. Also wurde ich gerade eben schon ein paar mal. Nein, hier nicht. Hier liegt Ze Zeug. Das ist schlecht, ne? Ich, ich kenn... Oh, hey. Hey, das doch... Ähm... Ey, braucht man die Picke? Da kann man noch Sachen abbauen, ne? Ja, kannst du kann's machen, aber das bringt nicht viel Geld. Ich habe auch keine mitgenommen. Kuchen. Habe ich zum Fleisch. Geld ist Geld. Wir rennen jetzt hier. Ja, rennen. Oh haben mein Gott, noch da noch sind welche, glaube ich. Ich muss erstmal was essen, weil. Oh mein Gott, hinter uns! Ja, was? der hat nichts. Kommt drauf da. Ich hatte erschrocken da sind auf einmal zwei Leute. Der ist doch voll hoch. Nein, hol den. Ich hol mir den. Ach, oh mein Gott. Der hat dir geklaut! Oh mein Gott, der, der holen, tötet holen. mich! Der hat eingelöst. Ja? Ja, ich. Ich töte es mir Junge, das leckt der leckt Ja, das ist normal hier. Ja, ich hab den nein ich hab den nein ich hab den einen. Er gib ihm mal hier einen Schädel ja, Der leckt wie Scheiße, guck mal, guck ihn dir an Der leckt, ich will noch einmal Ich hab ihn Ja, easy Easy, abgestaubt Oder wo steht der, wer den bleib, Kill gemacht hat bleib, bleib mal hier, bleib mal hier Das Essen backt rum Ja, bei mir backt es auch Jahre zum Essen. Ich auch Du brauchst 30 Jahre zum Essen Ja, hat er die äh, XP-Botte sofort reingehauen, der Gauner Ja, hat er sofort reingehauen, ich wollte sie für dich lassen Ja, das ist ein richtiger Gauner, Mann das ist ein was so weit rum Wo bist du? Weiß ich nicht Ja wir laufen jetzt erstmal ein bisschen in die Richtung Hier ist einer Da ist noch einer, da ist noch einer, lass ihn wegschnappen Der, der hm? hat nicht Ricks Leben Warte ich puste dich Hau mich Nein Nein ich bin zu so weit weg Da ja, hol ich hier Ab ihn Ah oh, easy Neck Wir okay, ich würde sagen weiter in die Richtung Wir brauchen denn. Geh, äh, geh mal weiter rechts oder so, oder? Geh mal weiter rechts, wir laufen weiter zu äh, laufen weiter spawnen. Ja, okay. Wir müssen rechts halten. Hier ist oh eine Mann. Kiste. Als ob ah, explodiert? Ja, ich... Jets ja, ich... Schade. RIP. RIP? Oh mein Gott. Spot, wo man viele Kisten bekommt. Äh, ja, die kann Aber nicht der, aber der ist bei 59. Echt? Mm. Ja egal, wir laufen jetzt erstmal hier oben lang Und sterben erstmal Sterben dann, ja Ey, ich weiß nicht, Kuchen wird echt sehr sehr abgehoben sehr, Aber sehr. Du, nee. Ich gar nicht, ich habe nicht mal einen Rang <lacht> <lacht> Ey Wo bist du? Ich bin weitergelaufen Oh, hier ist eine Chest Ja, hol sie dir Oh, da waren ein halt Epic Crystal Epic Crystal, nice Warte, gib mir, dann kann ich in die volt packen. Du willst mir den nur klauen? Nein! <lacht> <lacht> ich ja, bleib auch mal stehen. Du kannst doch schnell schreiben, oder? Nein, kann ich nicht. Okay, ich stehe hier nur und gucke Ja, ja ob, weiterlaufen. Ob Leute kommen. Das war 19, hier ist niemand. Warum? Ja, weil hier niemand ist. Siehst du doch. Auf dem, ba dem Baum treibt sich niemand rum. Bitford schlägt immer so komisch Ja, das ist, nur, das ist momentan normal Obwohl okay. es momentan eigentlich äh, am wenigsten liegt Meinst du? Ja. Wollen wir runter? Oder wollen wir hier hoch okay. noch weiter? Lass ich oben einfach ein bisschen weiter lang gehen Ich habe ein Geräusch gehört. Heißt es, dass hier eine Kiste gespawnt ist? Weiß ich nicht, also ich habe ich hab eigentlich die Sound auch an der Ich Ich hab nie was gehört Jedem ich mir wieder was eingebildet das könnte natürlich sein ich hab nicht mal opti fein ich auch nicht bisschen doof Oha. ich glaube hier unten sind kisten oh mein gott glaubt wissen es glaub, oh. das... hast du eine kiste ja. aua, aua der springt so komisch mein, meine minecraft puppe meine minecraft puppe ja, ja meine minecraft meine Kraftpuppe. Meine Kraftpuppe. Kraft, laufen wir eigentlich in die richtige Richtung, also so. Ne, wir laufen sogar zum Spawn, oder? Nein, wir, wir, wir laufen äh, aus, äh, raus halt. Ja, die. Achso doch, die Zahl oben Wie dunkler der Himmel wird und wie, wie gefährlicher die Gegend aussieht, desto schwieriger wird's. Also, desto weiter sind wir raus halt. So. Schwieriger. Wo sind denn die Gegner? Ja. Also so hinten gibt's also hinten gibt's kaum welche Halt, hinten sind die ganzen okay Leute die meistens aber one-hitten ja also ich will auch one-hitten also da gibt's halt spannende kämpfe meinst du ich kann hier richtig gut kämpfen auf jeden Fall drück dem eine richtige Kombo ich hau den einfach so ja komm her du. nein hammer <lacht> ja, wo sind denn hier Kisten Dumme. Ich muss mir gleich mal, ähm, oh mein Gott, du erschreckst mich ganz schön. Ich habe hier ganz schön dolle Angst, weil das sieht hier ganz schön gefährlich aus. hin. Oder? Weil ich glaube, hier sind auch irgendwo Kisten versteckt am Baum. Ja, also hier hinten findet man eigentlich recht, recht geiles, geiler Loot an. Oh ja, hier, hier kommen glaube Lava. ich Kisten. Bei Lava, bei Lava, sind immer Meisten, Kill, äh, ja Meisten. Wir können ja zu einem Spot rennen, wo Oh mein Gott. Ich hab kurz gebrannt. Ja, das sind die Blöcke hier. Ja gut, egal. Ja, wir können zu dem Spot rennen, zu dem ich immer hinlaufe. Meinst du, der ist gut kuchen? Ja, also das bauen jede Minute zwei Kisten. Okay. Dann los. Einfach geradeaus durchlaufen bis zu 59. Oh, das ist sehr gut. Oh, Und es ist geht, so dunkel hier. Einfach. Ja, ich weiß normal. Leute, wieso hat man jetzt Blindness? Ja, ich weiß, hab ich doch gesagt. Ja, also vorhin hatte man kein Blindness. Ah, haben die es schlecht geändert? Ne? Hm? Vielleicht neu oder so. Ich glaub, also normalerweise wir werden, kommen wir eigentlich kein Blindness. Ich glaube, wir werden gleich getötet. Oh ja, ja, ja, ja. Ja, hier ist ein Gegner. Lass ihn töten, lass ihn töten, der hat nicht. Hier okay, kann ich dich boosten? Nee. Kann ich nicht mal boosten. Wo wir den Gauner jetzt, ne? ja hab ihn. Ich hab extra eine Potion gesagt Okay, doch, du hast ihn schon. Ja, aber er läuft die ganze Zeit. Hier kommt einer, hier kommt noch einer. Hinter dir. Ja, äh, lass ihn, lass ihn. Okay, nein, lass weg. Oder wo bist du? Bin bist du ich bin hinter dir. Ich bin Er hat mir eine Potion reingehauen. Hau ab! Hau ab! Ich hab eine Potion abbekommen. Oh, wo packen. bist du? Ich bin weitergelaufen. bin auch noch hier irgendwo in der Nähe. hinter dir. Ich laufe ich lauf zurück. Bist du bei der Lava? Ja, deiner Nähe. Ich bin da auch. Ja, okay. Ich bin aber fast tot. Äh, da, da hinten bist du. Warte. Kurz zu dir. Alter. Ich mal einfach eine. Rein ja, eine Gift Potion. Ja. Okay, dann lassen wir hier. Oh, hier da ist auch, ist auch noch einer, hier ist auch noch einer. Ja, lass, lass auf die. Ja? Ja, lass drauf habe auch noch Speed drin. Jo. Hier hinterher. Hm. So eine Premium. Oh mein Gott. Gib mir den Schelle. Ja. Der leckt auch so eklig. Ja. kann ihn nicht hauen. Doch jetzt. Komm auch. Hau den kaputt. Ja. nachsehen Ja, du kriegst ihn. Ich glaube hinter dem anderen Ich hinter dem anderen. Ja. Ich, ja. ich habe fast vier Herzen. Der ist tot. Nein, er hat gegessen. Er hat upgegradet schon. Kuchen, hier sind noch mehr. Kuchen, ich werde scherben. Ich werde scherben. Ja, Kuchen. Ich rede, Kuchen. Ah, ich bin tot! Nein. <lacht> Geil, Mann. Ich feier Nein, das ich so. Ich check das nicht, ne? Der Typ war schon so low, aber hat einfach kein Damage mehr gekriegt, richtig. Okay. Ich würde sagen, das war's dann von der ersten Folge Minecraft Faction. Wenn ihr mehr mehr sehen wollt, dann lasst doch meine Bewertung da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und tschüss. tschüss.